Hallo, guten Tag. Mein Thema ist, was ist eigentlich Wärmestrahlung? Die Wärmestrahlung ist eine Art der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Im Unterschied zu Wärmeleitung und Wärmestrahlung kann sich Wärmestrahlung auch im Vakuum ausbreiten. Die wichtigste Quelle für Wärmestrahlung ist die Sonne. In der, in der Wärmelehre unterscheidet man drei von anderen verschiedenen Wärmtransportarten. Äh, Wärmtransportarten, wir haben Wärmleitung, Wärmstrahlung, Wärmstromung. Wärmleitung Wärme, äh, in einem Feststoff oder äh, einer ruhenden Flüssigkeit durch eine Temperatur. Unterscheiden. Unterscheid. Äh, Wärmstrahlung thermische Strahlung, alle Materialien, äh, fest, flüssig, äh, Gas, äh, geben Wärmstrahlung ab. Wärmstromung, Konvektion, Wärme sind äh, durch Stromende Flüssigkeiten, zum Beispiel Wasser oder Stromende Gas, zum Beispiel Luft, übertragen. Die Eigenschaften von Wärmstrahlung sind für ihre Nutzung von Bedeutung. Trefft Wärmstrahlung auf einen Körper, so wird sie teilweise reflektiert oder teilweise vom Körper aufgenommen absorbiert und oder uns geht teilweise durch den Körper äh, äh, ja. geht In diesem Experiment, wir können verstehen, was ist äh, die Wärmstrahlung. Wir haben die gleiche Temperatur und wir machen die Lampe an und die, Te und die Temperatur ändert sich.